Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender, heute mit dem Lied Nummer 8 aus dem evangelischen Gesangbuch, Es kommt ein Schiff geladen. Die kommende Maria wird hier mit einem Schiff, das ankommt, verglichen, aber es ist ein mystisches Lied, das noch viel mehr Dimensionen aufmacht. Es kommt ein Schiff geladen, bis an sein Höhe. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heiliggeist, der Mast, der ankerhaft auf Am Land, das Wort will Fleisch nun werden, der Sohn ist uns gesandt. Zu Bedlen geboren, im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, Großpein und Mater viel. Danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen sie ewigs Leben haben, wie an ihm ist geschehen.